Und jetzt zeigen wir mir zuerst das Letzte. g hoch 3 mal g hoch 4 ist g hoch 7. Und das ist ein ganz leichter Beweis, ja? Weil, warum? Weil einfach die Definition von g hoch 3, was bedeutet das? g mal g mal g. Das ist die Bedeutung von dieser Hochzahl. Ja? Und was bedeutet g hoch 4 g mal g mal g mal g? Das ist g hoch 4. Das ist eher einmal dazwischen. Das bedeutet von Definition wieder her, wie oft habe ich das? 7. Also das ist g hoch 7. Also grundsätzlich werden die Hochzahlen addiert. Okay? Verständlich? Gehen wir jetzt zu, zu einem Bruch, was wichtig ist für die anderen Beweisen. Das ist nicht da gefragt, aber das braucht man für den Rest. Sagen wir g hoch 7 durch g hoch 5. Ja? Das bedeutet g mal g mal g mal g mal g mal g mal g, mal. 7 mal oben, 5 mal unten. Ja? Ja, ein komisches G. <lacht> Passt es? Okay? Und wenn, wir haben schon gelernt bei Brüchen, wenn ich das gleiche oben und unten habe, mit Mal dazwischen nicht mit Plus, nur mit Mal, kann ich kürzen. Also das geht alles weg. Es bleibt 1 da und 1 unten. Aber g hoch 2 durch 1 ist nur, das wird g hoch 2 sein. Und das ist die Hochzahl oben minus die Hochzahl unten. Okay? Und da haben wir das gezeigt, dass es so ist. Warum jetzt man das kürzen kann, das ist ein anderer Beweis. Den brauchen wir jetzt nicht, aber das kann man auch... Mit das, was wir vorher gemacht haben, mit den Brüchen, auch zeigen. Das ist die Gegenrichtung von der, von der, vom vorherigen Beweis, ja, mit den Brüchen. Ja. Die Gegenrichtung kann man zeigen, ich kann das auslassen. Ja. Passt das? Mhm. Gut, G hoch 7 minus 5, also G hoch 2. Wenn ich jetzt das zeigen will, was da gefragt ist, dass das 1 ist, was mache ich? Nämlich Ige eine Hochzahl dann sagen wir 3, muss nicht so groß sein, weil dann ist es ein bisschen anstrengend, ja. Aber es muss zumindest 2 sein, ja, damit man das euch gut zeigt, ja. Und dann sagt man, was bedeutet das, g mal g mal g, g mal g mal g. Und ich kann alles kurzen, und wenn ich alles kurze, dann bleibt ein Stück rein, also eins, also 1. Aber was haben wir gesagt bei einem Bruch? Was muss man mit den Hochzahlen machen? Minus. Die Hochzahl oben minus die Hochzahl unten. Und das ist 0. Also alles, was mit einer Hochzahl 0 vorkommt, ist 1. Okay? Gut. Und das letzte da. Was habe ich da so als Beweis gefragt? Das S hoch minus 1 ist, das ist gleich für das S. 1 durch S, ja. Also, na, ich, das andere jetzt. Also, das IG. Okay. Das das da 1 durch S ist. Also, ja. Und ich wähle wieder zwei eher kleinere Hochzahlen, nur die Hochzahl unten muss jetzt etwas größer sein. 1, genau 1 größer. Wenn die Hochzahl oben 3, dann die Hochzahl unten und hier 4, dann unten 5 und so weiter und so fort. Und wenn Sie das machen, dann zeigen Sie hier S mal S mal S, S mal S mal S mal S, mal S. die 3 S oben gehen weg. Und was bleibt dann oben? Nicht nichts, sondern 1. Ja? Und das ist 1 durch S. Aber was haben wir gesagt? Bei der Division muss man die Hochzahl oben minus die Hochzahl unten. Und das ist Minus 1. Okay? Das ist kein strenger Beweis, aber das ist ein Weg, sowas zu zeigen. Okay? Gut.